<lacht> so, wir haben bereits gefrühstückt im Hotel. Es war nicht so toll, weil es ist immer dieses typische Hotelfrühstück. Wo geht es jetzt hin? Ja, also wenn man als Pärchen unterwegs ist in einer fremden Stadt, was macht man natürlich? Sich die äh, Sehenswürdigkeiten ansehen und vielleicht ein bisschen shoppen oder so. Aber wir wollen uns heute auf jeden Fall dieses Dings ansehen und dann fahren wir jetzt hin. Ja, heute ist es relativ warm. Ich freue mich, dass wir so ein gutes Wetter erwischt haben und äh, ja, ich bin gespannt, was es da so zu besichten gibt. Was ist das, was wir da in Keine Ahnung. So ich bin jetzt gerade echt angepisst, ja. Das kann ich mir schön ablässern, ohne dass er was versteht. Jetzt sind wir hier erstmal angekommen, Nein, noch nicht ganz. Und dann ist das jetzt hier gerade in Restaurationsarbeiten, sodass wir eigentlich jetzt da gar nichts gucken können. Und dann müssen wir auch noch zwei Kilometer dahin latschen für eigentlich nichts, weil alles restauriert wird momentan. Und ich habe zusammen gesagt: Ja, was soll das jetzt, wenn, wenn wir sowieso da nichts sehen können, brauchen wir dann auch nicht hingehen? Wir haben sowieso ein bisschen Zeitprobleme, da das ja nachher ähm, dunkel wird. Evet, yollarda biraz karlanma, biraz da buzlanma var. Du ne yapsın? Neymiş efendim? Restoray oluyormuş. E bu diyor ki geri dönelim. Onu görmek için mi gideceğiz? Ya, vasalli kesin Ben buraya da. kadar gelmişim. Kusura bakmasın kimse. Ben buraya kadar gelmişim. Oraya da çıkarım, yürürüm de. Bir yürü bakalım iki kilometre. 2 yani, İki kilometre de geri. Vallahi beni yürümekle korkutamazsın. Sen kendini yürüyemediğin Evet, için. benim ayağım biraz sakat yani. Ben o kadar yürüyemem. Kusura bakma. Neyse, <Gülüyor> Jetzt ist hier ja auch noch der Weg gesperrt, das heißt, wir müssen auch noch nach oben latschen, ey, ciao. Vergiss es, ich lasse da ganz bestimmt nicht hin. Ich bin kein fauler Mensch, ne? aber auch noch, nee. Nein, danke. Ich will nicht Ich will nicht um Ich sind jetzt was ich, ähm, ich bin jetzt auch Ich will sauer ja was hatte Ich vorher? Gesagt, wann lernt man einen menschen Ich wenn man wann Ich verreist einen menschen Ich man Ich Ich Todesangst, Leute, der Weg dorthin war so schlimm. Ihr seht das jetzt auch in der Kamera, da war noch nicht mal eine Absperrung. Und ich dachte, wir knallen ja mit dem Auto gleich runter. Die Straßen waren glatt und es war rutschig und voller Matsch. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte nicht mehr da hoch jetzt, weil ich einfach Angst hatte. Todesangst, ich hatte richtig Angst, Leute. Ich hatte scheißige Hände, <lacht> Herzrasen. Und dann werde ich daraufhin angefahren, Ja. Dass man ja mit mir nirgendwo hinfahren kann. Und dass es das jetzt auch unser letzter Urlaub zusammen ist. Und äh, dass es das ja echt ein Scheiße ist, dass ich das jetzt hier so abziehe. ich, sage, ich fahre auch selber hoch. Ich kann ja hier warten. Ich habe immer noch eine Alternative geboten. Nee. So, jetzt fahren wir wieder äh, zurück. Keine Ahnung, wohin. Auf jeden Fall ist die Stimmung jetzt gerade richtig. So, kleine Planänderung. Da halt die Sachen ja in Restauration waren, konnten wir da jetzt leider nicht hin. Und äh, gestern waren wir ja noch in... Ordo. Das Video hattet ihr ja wahrscheinlich gesehen. Was ich euch allerdings nicht gezeigt habe, war das, was wir dort gekauft haben. Und zwar, Ordo ist bekannt für seine Haselnüsse. Wir haben hier einmal eine Nuss-Nougat-Creme gekauft, die es so im Supermarkt nicht kaufen gibt, sondern nur vor Ort. Und davon haben wir gleich vier Stück gekauft, weil wir natürlich noch Geschenke an die Verwandten mitbringen sollen. Und äh, Haselnüsse mit Helva. Und ich hatte eben gerade Lust, ein bisschen zu naschen, aber leider ist das in so einer, ja... Schiete. Dafür braucht man ein Messer oder Löffel oder irgendwas. Das konnten wir jetzt nicht naschen. Und gestern haben wir auch übrigens unser Foto bekommen. <lacht> Geile Fotomontage, zeige ich euch jetzt auch. <lacht> ein kleines Andenken. Ich weiß, es ist total unsinnig, aber ich fand es witzig. und <lacht> Ja, das ist unser Bild. So, jetzt sind wir in Usungöl angekommen. Schauen wir mal. jetzt hier der See. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Jetzt sind wir hier angekommen, also kleine Planänderung auch aufgrund meiner Angst. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass wir den Abgrund runter unterstürzen mit dem Auto. Das hat mir natürlich überhaupt gar nicht gepasst. Können wir auch gleich mal sagen. Haben uns natürlich auch ein bisschen gezankt. Ähm, ja, das war jetzt nicht so schön, muss ich sagen. Aber dennoch äh, haben wir uns ein bisschen zusammengerauft und sind jetzt hier an, an diesem See angekommen. Toll, schön. Ich weiß gerade gar nicht, ob es hier im Sommer schöner ist oder im Winter schöner ist. Ich finde es gerade mit den Bergen richtig, richtig geil. Aber es ist arsch. Was kann man denn hier machen? Hier oben ist eine kleine Aussichtsplattform, dort könnte man raufgehen. Ja ansonsten ist es hier so richtig tourihaft schon ein, äh, eingerichtet, natürlich mit vielen Restaurants und ja, Hotels. Und also ich könnte mir das vorstellen, so ein, zwei Tage hier zu bleiben, wäre natürlich schön. Aber wir fahren wahrscheinlich heute Abend weiter in eine andere Stadt. also, yani, wenn ihr frisch verliebt seid, dann kommt auf jeden Fall hierher. <Gülüyor> Schon şey <Gülüyor> <Evet. Gülüyor> <Takipçi, Gülüyor> yani Ich <Gülüyor> <Gülüyor> Ja, ich ich Nein, ich Ich Ich Es Dünyanın zaten en mantıklı insanı Sami, burada duruyor. lütfen. E. Artık tartışmayalım tamam mı? E. Sen ilk önce kendinle barışmayı öğren. Sen kendinle barışmayı öğren. Tabii canım. E niye benim söylediğim şeyleri aynısını bana söylüyorsun ki acaba? Söyleyecek başka bir şey yok mu senin? <gülüyor> yok. Türkçe yeterli değil kusura bakma. Ama istersen Almanca söyleyebilirim. Benim de Almanca tanıdığım arkadaşlarım var. Hmm. Yukarı çıkalım mı arabayla? Ben seninle hiçbir yere çıkmam. Burası iyi. Buradan da şimdi iş bitince bize gideriz. Şurası. Oraya çıkılıyor muymuş? Araba yolu yok mu? Burası. Uçurum değilse çıkalım yani. Ya Bir saygı göster Sami'ye. Korktum ya. İnsan böyle mi davranır? Allah'ım yarabbim. Der ya. tamam karücüğüm der. Korkma dönelim. Ya arkadaş Problem ben değil. oraya kadar gelmişim. Oraya ha. kadar çıkmışım. Çıksaydım ben geri zekalıyım. Edelim. Ben sanki oranın ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyorum. Ben, ben sana geri zekalı mısın Sanki be? o arabada, arabaya, arabanın sağ koltuğuna seni bir oturtturdum. Kendim dışarı çıktım. Arabayı gönderiyorum sanki. Hani ben o arabayla değilim. <gülüyor> <gülüyor> Korktum. <gülüyor> Biraz saygı ya. Bu saygı senin yaptığın işine saygısızlıktı. Tabii. Biz oraya kadar gelmişiz, çıkmışız, ne bir aşağı inip de kafanı kaldırıp yukarı bakmadın. Baktım ben, gördüm Çıktın mı? Çıkmam mı lazım Çektin görmek mi? için? Çektin Hepsini bunu koyacağım videoya, bakalım kim haklıymış. <gülüyor> Unmöglich, oder? <gülüyor> <gülüyor> Tja, so ist das. So ist das Leben, ne, Leute? That's the real life. Es läuft nicht immer alles rosa, rot und super, super toll, sondern man streitet sich auch mal. Real life. Şimdi böyle bir yapacağım, böyle düşeceksin oradan aşağı. Sen <gülüyor> onu yaparken bile kendin düşersin, merak etme. Tab, bu çekirdek yetiyor. <gülüyor> ya, burada şimdi man çok şunu müll müll müll. Es ist jetzt, wir haben jetzt gerade, wie gesagt, was gegessen im Lale Locanta. Oh, wir sind jetzt voll gefressen. Und wir haben es jetzt 7 Uhr. Und heute ist jetzt erstmal Schluss, weil wir einfach kaputt sind. Ich werde mich jetzt noch hinsetzen und einige Videos schneiden. Beziehungsweise das eine Video schneiden. Oh, was kann man denn hier in Riese machen? <lacht> ja, da muss ich mich auch nochmal ein bisschen schlauer machen, weil diese Riese ist ja eigentlich klein. Aber Riese ist bekannt für. Seht ihr dann morgen.